Für Nordirland ist das heutige Datum von besonderer Bedeutung. Genau vor 25 Jahren wurde das Karfreitagsabkommen geschlossen, das den blutigen Bürgerkrieg beendete. In dem Konflikt standen sich katholische Anhänger einer Vereinigung mit Irland und protestantische Befürworter einer Union mit Großbritannien gegenüber. Der Ostermontag ist zudem traditionell ein Tag der Proteste von pro-irischen Anhängern. Trotz des Friedensvertrags sind die Spannungen nicht vorbei. Sven Lohmann ist in Derry. Hinter ihnen sammeln sich pro-irische Demonstranten zum traditionellen Protestmarsch. Was sagt das über die Akzeptanz des Karfreitagsabkommens in Nordirland aus? Also Es gibt nach wie vor äh, einige, die ähm, mit dem Karfreitagsabkommen nichts anfangen können, die es ablehnen. Gerade diese pro-irischen äh, Märsche hier, den wir gerade im Hintergrund vielleicht noch sehen, ähm, die lehnen auch die britische Vorherrschaft ab. Also sie wollen quasi eine Wiedervereinigung äh, mit der Republik Irland erreichen. Ähm, diese Gruppen äh, gibt es nach wie vor. Ähm, wir haben hier auch Leute gesehen, die vermummt sind. Also es gibt tatsächlich auch unter diesen äh, Menschen hier Leute, die auch äh, gewaltbereit sind mit molotow das ganz große Gros aber in Nordirland, die sind gegen Gewalt, die finden es sehr positiv, dass zumindest es keinen Bürgerkrieg mehr gibt, auch wenn man das eher beschreiben muss als die Abwesenheit von Gewalt bei diesem Frieden, denn versöhnt sind die beiden ehemals verfeindeten Lager nach wie vor nicht. Danke, Sven Lohmann in Derry.